Treue Todesser, ich weiß nicht ob es euch in der letzten Zeit aufgefallen ist, aber es gibt Faika von mir. Ja tatsächlich versuchen einige, meine Identität zu stehlen. Natürlich ist euch auch allen klar, dass das nicht möglich ist. Ich bin zu brillant. Doch trotzdem zeige ich euch nochmal, woran ihr die Faika erkennen könnt. Ich würde zum Beispiel nie so etwas sagen wie, die einzige Macht ist die Liebe, Harry Potter ist talentiert oder ich habe nichts gegen Schlammblüter. Wir müssen gegen diese widerlichen Dinger etwas unternehmen. Ich habe schon mal mit Bellatrix über dieses Thema gesprochen, ihr kennt sie ja alle. Ihr Vorschlag war, die Faika zu foltern. Ich denke, die Idee ist sehr gut. Aber wenn ihr einen von den Fackern sehen solltet, bringt ihn nicht gleich um, sondern lasst ihn leiden. Ihr könnt zum Beispiel auch deren Familien töten. Für diese Tat müssen sie unbedingt büßen. Und Leute, ich habe euch ja schon versprochen, dass ich einen Distreck gegen den stinkenden Dumbledore machen werde. Wahrscheinlich kommt er im nächsten Monat. Damit verabschiede ich mich. Bringt die Schlammblüter um. Abonniert mich. So's.